Dieses Video setzt die Kenntnisse des vertiefenden Niveaus voraus. Zumindest, siehe Links unten. So, schauen wir jetzt mal das nächste Thema aus dieser Zinsenrechnung. Ja, das, da sind wir gerade Prozentrechnung und jetzt die Zinsenrechnung. Ja, und äh, wir machen jetzt die Umkehraufgaben bei äh, Zinsenrechnung. Wir haben allgemein schon gelernt, wie man die Umkehraufgaben löst. Also wenn man das will, kann man immer im Buch, also das Richtige drauf und dann kommt man zum richtigen Thema. Aber jetzt das Video. Äh, man kann auch die Links unten sehen. Wie auch immer, schauen wir jetzt ein Beispiel. In einem Konto ist das Guthaben nach einem Jahr, G1, also das ist das Guthaben nach einem Jahr. 6368,53 Euro. Der Zinssatz ist 0,6%. Berechnen Sie das Guthaben am Anfang, die Zinsen Z1 und die effektiven Zinsen EZ1 und die Kapitalertragssteuer Käst 1 in diesem Jahr, also Jahr G1. Okay, in dieser Aufgabe, wie wir im Video über Zinssatz erklärt haben, ist die Berechnung des effektiven Zinssatzes absolut notwendig. Und wie wir dort gelernt haben, wie macht man das? Die, der effektive Zinssatz ist 75% der Zinsen des Zinssatzes und der Zinssatz ist hier 0,6% des Guthabens. Also 100% der Zinsen, also die ganzen Zinsen, sind 0,6% des Guthabens. Und wir wissen noch nicht, wie viel das Guthaben ist allerdings. Und 75% der Zinsen, wie viel Prozent des Guthabens ist? Wenn man die Rechnung macht, kommt man auf 0,45%. Okay, das bedeutet, jedes Jahr, wenn nichts anderes im Konto passiert, wird das Geld um genauso viel, wie der effektive Zinssatz uns zeigt, also um 0,45% mehr. Wir haben jetzt das Guthaben nach einem Jahr. 6.368,53 und wir wollen wissen, wie viel das am Anfang war. Am Anfang ist äh, der Wert, der Anfangswert, der Grundwert ist immer 100% und wir wissen das nicht, wie viel das ist. 100% ist das Guthaben am Anfang, G0. Wir wissen aber, wie viel das Guthaben nach einem Jahr ist. Da steht Das ist auch hier geschrieben. Ja? Und das aber haben wir jetzt erfahren, dass es 0,45% mehr Altersgut haben am Anfang. Also 100% plus 0,45. 100,45%. Also diese 6368,53 Euro sind äh, 100,54%. Und wir brauchen 100%. Wie findet man das hier aus? Das ist 6.000, also mal durch. 6.340 Euro. I. Oder wenn man das so in der Weg für fortgeschrittene, wir haben auch das gelernt, also wenn man fortgeschritten die Prozentrechnung macht, man macht einfach 6368,53 durch das hier durch 100, also 1,0045. Dann hat man sofort das Ergebnis, ohne Schlussrechnung. Okay, danach kann man wie man will arbeiten. Es gibt viele Wege. Der erste Weg, also diese zwei Schritte, muss man machen. Es geht nicht anders. Aber danach kann man viele Wege, vielen Wege, folgen. Zum Beispiel hier haben wir gesagt, das Guthaben nach einem Jahr ist das Guthaben am Anfang plus die effektive Zinsen. Also wenn man umformt, also das Guthaben am Anfang auf die andere Seite bringt, da kann man auch die effektiven Zinsen berechnen. Guthaben am Ende minus Guthaben am Anfang, eh logisch. Und das ist in diesem Fall 28,53 Euro. Jetzt, um die Zinsen zu berechnen, gibt es verschiedene Wege. Man kann sagen, das Guthaben ist 6.340 Euro, das ist 100 Wie viel sind die Zinsen? Die Zinsen sind 0,6 das steht eh in der Aufgabe, weil der Zinssatz 0,6 ist. Und das kann man auch mit der Schlussrechnung berechnen oder mal 0,006 auch berechnen. Hier, hier aber haben wir doch einen anderen Weg gewählt. Das bedeutet jetzt hier, der effektive Zinsen sind 75 der Zinsen und das ist 28,53 Euro die ganzen Zinsen also 100 der Zinsen wie viel ist es 38,04 Euro okay äh, und dann kann man auch ganz einfach die Kapitalertragsteuer berechnen warum weil die effektiven Zinsen sind halt die Zinsen minus Kapitalertragsteuer sind und wenn man das jetzt umrechnet dann kommt man dann bringt man das, die Käst auf die andere Seite und das auf die andere Seite und dann ist Käst sind die Zinsen Minus die effektiven Zinsen. Das macht eher Sinn. Und das bedeutet, die käst ist 9,51 Euro. Es gibt viele Wege, die Umkehraufgaben zu lösen. Allerdings ist es absolut notwendig, in diesen Aufgaben erst den effektiven Zinsen zu berechnen. Wenn er nicht schon gegeben ist. Ja? Wenn er schon gegeben ist, spart man das Ganze. Eine andere Schlussrechnung für die Berechnung der Zinsen sehen wir im Folgenden. Hier. Wenn Sie das Video sehen, denken Sie darüber nach, warum wir hier das Ganze so, äh, so gemacht haben. Ich sage das doch, das ist das Guthaben am Ende, 6.368,53 und um so viel, um 0,45% wurde es erhöht, das ist der effektive Zinssatz Und das bedeutet, das Guthaben am Ende ist 100,45%. Das haben wir allerdings auch hier gesehen, ja, wenn wir das Guthaben am Anfang gerechnet haben. Ja, und... Die Zinsen sind aber 0,6% des Guthabens am Anfang. Das ist auch im verzug auf das Guthaben am Anfang. Daher können wir das auch so schreiben. Ja, wenn Sie das nicht verstehen, sehen Sie das noch einmal. Ja, es gibt wirklich nicht mehr dazu zu erklären. Das bedeutet, versuchen Sie das Schritt zum Schritt so zu verstehen und nachdem Sie mit jedem Schritt fertig sind, auch dann den nächsten Schritt verstehen. Und noch ein, Und was steht da, nicht die Fragen so wie, ah, das ist auch wichtig, Allgemeines. egal was für eine Aufgabe wir haben, man muss nicht die Fragen so wie sie in der Aufgabe stehen nacheinander beantworten, hallo, man sollte an die Zwischenschritte denken, haben wir beispielsweise erst den effektiven Zinssatz berechnen, was zwar nicht gefragt war, überhaupt nicht, aber für die Lösung, Lösung absolut notwendig ist. Aber die Reihenfolge kann man selber wählen danach. Ja. Und noch etwas, wenn Sie eine Prüfung schreiben, das ist auch sehr wichtig. Erst schauen Sie kurz alle Fragen an und machen Sie zuerst, was für Sie leicht und schnell ist. Wenn es leicht und sehr, lang, sehr viel Zeit braucht, lassen Sie das bitte vor später. Danke sehr.